Hallo, mein Name ist Norbert vom Magazin Läuft, ich bin Laufschuhexperte seit 20 Jahren. Und ich bin Katja, ich bin Sportwissenschaftlerin und Markenbotschafterin für Running Experts. Wir haben euch hier ganz, ganz viele Laufschuhe für die neue Saison mitgebracht. Und in den nächsten Wochen könnt ihr euch auch viele spannende Videos und Input zu allen neuen Laufschuhen einstellen, also stay tuned und schaut auf den Running Experts-Kanälen vorbei.